Hallo liebe Zupfnotierer, Zupfnoter 1.5 erscheint am Horizont und es wird Zeit für einen neuen Film. Zupfnoter 1.5 hat sich im Wesentlichen auf die Benutzeroberfläche, auf die Benutzeroberfläche äh, konzentriert und die möchte ich euch jetzt ein bisschen erklären. Man sieht hier plötzlich, es gibt Reiter hier in der, in der Hafenvorschau wie auch im linken Bereich, der, in dem Eingabebereich. Dafür ist das Menü hier oben ein klein bisschen kürzer geworden, aber auch etwas kompakter. Das bräuchte ich aber nicht zu interessieren. Und ähm, hier unten gibt es noch eine Statuszeile, in der man sehen kann, wo man in der Dropbox eingeloggt ist, wo, der, wo die Schreibmarke steht, was das bedeutet, was man gerade an der Schreibmarke stehen hat und sogar äh, in welchem Zustand die Konsole läuft. Die kann man hier übrigens auch ein- und ausschalten. Im Hilfemenü gibt es Neuigkeiten, insbesondere ein Benutzerhandbuch, das kann ich euch nur wärmstens empfehlen, denn das wird laufend gepflegt und da haben wir viel Aufwand reingesteckt und hoffen, dass es euch weiterhilft. Die wesentliche Erneuerung für euch ist aber auch, dass das, was hier links in dem Zufnoten konfigurations konfigurationskommentar steht, jetzt mit Hilfe von Bildschirmmasken gearbeitet werden kann und selbst ich editiere inzwischen nicht mehr hier drin, sondern nur noch über diese Bildschirmmasken. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Wenn ihr also Noten eingegeben habt, so wie das hier. Ah ne, ich euch schon was anderes. Nämlich, wie das mit den Liedtexten geht. Die Liedtexte, die sind ja hier in diesen W-Zeilen. Das hat sich auch herausgestellt, dass das manchmal ein bisschen umständlich ist, die zu editieren. Deshalb gibt es hier einen Karteireiter Liedtexte. Und in dem kann ich jetzt hier äh, extra Strophe demofilm als eine weitere strophe hinzufügen Man sieht während ich hier tippe entsteht auf der rechten seite bereits dieser die auf der linken seite muss man ich muss man ihn natürlich konfigurieren so. das war also ein wesentlicher punkt dass man hier diese äh, die Liedtexte hat jetzt kann ich mit der konfiguration weitermachen da gibt es hier in der konfiguration diese ein konfigurations menü Relatorversprecher. Und darin gibt es verschiedene Themenbereiche, würde ich mal sagen, nämlich die Grundeinstellungen, Layout und dann macht die Positionierung der Liedtexte und so weiter. Ich gehe einfach mal zu den Grundeinstellungen, denn das wird die Maske sein, die man im Wesentlichen braucht. Und anhand derer möchte ich euch auch erklären, wie das mit den ganzen Masken funktioniert. Jeder Konfigurationsparameter hat einen Namen. Und auch ein Feld, in dem man seinen Wert reinschreiben kann. Ihr wisst ja, dass Konfigurationsparameter bereits eingebaute Werte haben. Und der momentan aktive Wert, den kann man hier hinten sehen. Was diese Zeile bedeutet, dafür gibt es hier eine kleine Hilfe, wo man dann lesen kann, was es mit diesem Parameter auf sich hat. Wenn ich den nun bearbeiten möchte, dann kann ich hier auf diesen Knopf klicken. Der äh, fügt das Wort alle Stimmen ein. Also dieser runde Knopf hier, der dient immer dazu, den aktuellen Wert des Konfigurationsparameters einzufügen. Geändert oder sowas kann ich jetzt hinzuschreiben. Man sieht, es ist noch nicht aktiv, sondern erst dann, wenn ich das Feld mit der Tab-Taste verlasse. Zum Beispiel oder wenn ich, ähm, oder wenn ich in, in dem Feld jawohl, ähm, mit dem, mit dem, mit dem, mit dem Mauszeiger das Feld verlasse oder gar auf den Render-Button klicke. Selbst dann, äh, dann wird der Wert auch übernommen. Links davon gibt es noch einen kleinen Papierkorb. Und dieser Papierkorb, der nimmt den, äh, den Parameter aus dem aktuellen Satz wieder raus. Den können wir hier beobachten. Hier gibt es also für den Extrakt 0 einen Titel, den wir da eingetragen haben. Natürlich kann ich den hier auch noch korrigieren. Wenn ich jetzt wieder auf die Konfiguration zurückgehe, äh, ist ja nicht aktualisiert, dann muss ich hier auf Refresh gehen, dann wird er aktualisiert. Wenn ich den jetzt hier wieder rauslösche, hier drauf, dann ist er wieder weg und der Papierkorb ist verschwunden. Aber man sieht, es gibt ja auch keinen Titel mehr. Auf diese Weise kann man die Konfigurationen bearbeiten und ich möchte noch ein zweites zeigen, nämlich wie das mit den Liedtexten funktioniert. Einfach damit wir alle Prinzipien da drin haben. Denn die Liedtexte, die führen ein weiteres Prinzip ein. Liedtexte werden ja bekanntlich in, in Blöcken dargestellt. Und wenn ich jetzt einen weiteren Block einfügen möchte, dann mache ich hier einen neuen Eintrag und kann sagen, in diesem Block möchte ich die Strophen 2 und 1 dargestellt haben in der, in der Reihenfolge und setze sie mal auf sagen wir 170. Nicht vergessen, eben mit der Tab-Taste oder mit dem, mit dem Cursor das Feld verlassen oder einfach auf random klicken, also mit dem Shortcut funktioniert es nicht. Jetzt habe ich hier unten die, die, die, die zweite Strophe eingefügt. <lacht> das fängt mit Köpfen in das Wasser an. Ja. Damit haben wir, glaube ich, die wesentlichen Dinge mit der Konfiguration erwähnt. Fehlt eines noch. Ich könnte auf die Litex-Konfiguration auch dadurch kommen, dass ich hier auf diesen Edit-Config gehe mit dem rechten Maustaschen. Dann komme ich auf genau die Konfiguration dieses einen Blockes die ich bearbeiten will. Auf diese Weise kann man, also wenn ich wissen will, wo ich denn der hier eigentlich und diese Eigenschaften verändern möchte, kann ich mit Edit Config auf diesen Block gehen. Sorry. Ja, was mir auch noch eingefallen ist, gerade, wenn ich mich in der, in der Grundeinstellungen mich befinde und möchte jetzt die Einstellung für den Auszug 1 bearbeiten, dann muss ich hier Auszug 1 wählen. Und jetzt bearbeite ich den Auszug 1. Wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Auszug 1 auf hier auf dieses Ding klicke, dann fügt er mir alle Wirkungen vom Auszug 1 ein. Sieht man also, dass der Auszug 1, welche Stimmen etc. er hat. Erwarnung muss ich aussprechen, wenn man hier auf 1 klickt, wenn man hier auf diesen Papierkorb klickt, dann geht der komplette Auszug 1 verloren. Also nicht nur das, was er hier anzieht, sondern alles, was im Auszug 1 drin steht. Deshalb sollte man das mit eher mit Sorgfalt genießen. Gut. Mit den Formularen gibt es noch einen weiteren Teil, nämlich wenn man, wenn ich jetzt hier zum Beispiel an dem Doppelpunkt, ich mache da mal einen Doppelpunkt hin, dass, er, dass ich eine Wiederholungslinie kriege. Wenn ich jetzt diese Wiederholungslinie weiter nach links verschieben möchte, dann setze ich mich vor den Doppelpunkt hin, weil dort muss man das, äh, dort muss man das eingeben und äh, wenn ich jetzt hier auf Zusatz einfügen gehe, kann ich einen Sprung angeben. Das Sprungziel ist ja klar, weil es eine Wiederholungslinie ist. Habe ich jetzt mit minus 3 nach links und habe dann meine Sprunglinie nach drei Linken, um 3 nach links verschoben. Das heißt, man muss sich diese ähm, kompakte, aber doch auch nicht allgemeinverständliche äh, Darstellung für die Sprunglinienkonfiguration oder Sprunglinieneinstellungen auch nicht bemerken, sondern man kann sie hier bearbeiten. Zusatz einfügen wirkt immer dann, wenn ich rechts eines Leerzeichens stehe, an dem man einen Zusatz einfügen kann. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel mit dem, die Note direkt an den Taktstrich setze, dann fehlt ja das Leerzeichen, dann kann ich auch keinen Zusatz einfügen. Wenn ich aber hier ein Leerzeichen einfüge, dann kann ich den Zusatz hinzufügen. Wenn ich einen Zusatz bearbeiten möchte, dann setze ich mich einfach in diesen Zusatz ein und drücke auf Zusatz bearbeiten und dann kommt mein Formular wieder. So, Tufnoda 1.5 hat viele andere Features auch, aber ich wollte den Film mal nicht zu lang machen, deshalb höre ich jetzt auf und wünsche euch viel Spaß damit.